Alle meine Videos drehen sich um eine Grundidee. Deshalb kann man die Videos auch in jeder Reihenfolge ansehen. Denn keines setzt ein früheres voraus. Mein Grundgedanke ist eine bestimmte Haltung in der Beziehung. Diese kann man nicht in einer einfachen Beschreibung vermitteln. Es ist so unmöglich, als würde man versuchen, eine dreidimensionale komplexe Figur mit einem zweidimensionalen Foto darzustellen. Nur wenn man immer mehr Fotos von immer mehr Seiten zeigt, kann man sich der Figur oder eben meiner vorgeschlagenen Haltung nähern. Jedes Video ist also mein Versuch, noch eine Perspektive meiner Grundidee aufzuzeigen damit Sie sich immer besser in meine Sichtweise einfühlen können.